So ist es so ja ah, okay. Also, Aber jetzt haben wir schon ein bisschen. Ja, yeah, yeah. der Arm fängt nicht ununter. Ne? Okay. Hallo SCART-Friends, mein erstes Englisch-Interview, weil ich hier den famosen Canadian Skat-Teacher an meinem Seite, Ron Link. Nice to meet you. Nice to meet you, Daniel. And uh, glad uh, you're the famous one here. You're always on the Internet and you're always doing the videos. And all, all us Canadians, we love the subtitles and the great, great uh, teaching things you put on the, on the Internet. And it's, it's really good, you know. So thanks for having me here and talking with me. I love it that we're both in the same type of thing, developing people to play better Scott, get them to learn how to play Scott and enjoy this beautiful uh, game, you know. Yeah, and uh, I just found out that you talk a very, very perfect German. Perfekt oh, perfekt ist es nicht, aber du lernst das mit mit, mit, mit dem Spielen, you know, das fängt an äh, mit 18, 20 und dann plötzlich einfach und äh, genau und so an. Und Es wird immer mehr und mehr und wir, wir haben das auch mit den Kanadiern, die sind äh, in Kanada geboren und äh, plötzlich fangen sie an mit Schneider, Schwarz und und dann fragen sie, warum sagt der einfach und warum sagt er so? Und plötzlich können sie alle mitsprechen. Das ist gut für, für Deutsch in Kanada die Weltsprache des Skates bleibt deutsch und selbst die Kanadier lernen nicht nur Skat, sondern lernen auch, auch dabei die Sprache. Ist das nicht großartig? Das ist großartig, you know, dass sie nicht nur Skat lernen, die lernen auch jetzt deutsch und das, das ist schön, das ist toll. You know. Wir haben ein paar, die haben nie deutsch gelernt, wollte äh, sprechen oder könnte sprechen, aber jetzt nach dem Skat, das kommt dabei. Es ist, ist, ist national, you know, das ist der Nationalspiel von von Deutschland und dafür werden die alle eventuell äh, Deutsch sprechen. Großartig. One last question run. The tournament, how did it run out for you? Das Tournament war fantastisch. Ich habe gekommen, ich habe gesagt, okay, jetzt sind wir in Berlin. Das ist der, eine von der größten Weltmeisterschaften in Berlin, da spielen sie alles gerade. Und ich habe gesagt, ja, wenn der in die ersten 10% kommst, da bist du schon gut. Und so 800 Leute, 80er wollte ich sein und ich komme da 25. War toll, war prima, ich fühle mich richtig gut. Ich, besser konnte ich nicht machen und ich habe immer mit gegen Profis gespielt der ganze Weg war ganz ganz ganz toll. 25th place? Yes. Congratulations Ron and Thank thanks you. for the interview. You're welcome and I hope we continue to do more. We will. Okay.